Du, steht der Emil eigentlich irgendwann einmal auf? Der Emil steht sein Leben lang. Aufrecht und rechtschaffend. Hufa, was wird denn das? Ja, gedacht, ich stehe halt einmal auf. Aha, aber da sehe ich dich keiner. Wichtig ist, was ich jetzt sehe. Ja. Und was siehst du? Ich sehe jetzt alles ganz anders. Aha. Und was siehst du jetzt ganz anders? Alles. Meinst du? Wenn ich das jetzt auch mache, sehe ich dann auch alles ganz anders? Sicher, du änderst ja nicht nur deine Sicht auf die Dinge, sondern mit dem Standort auch deinen Standpunkt. Deshalb ist ja Aufstehen so wichtig. Hast recht, ist tatsächlich anders da. Hofer? Hofer? da bist. Was machst du jetzt da oben? Ja, ich hab gedacht, wenn ich höher stehe, sehe ich mehr. Und? Ist es so? Eine herrliche Sicht. Komm auf. Ah, Ich weiß nicht, das ist, schon, das ist schon sehr hoch da. Da hast du einen absolut sicheren Stand. Probier es einfach einmal. Runter kannst du noch immer. Ja, oben ist noch keiner Problem. Dann komm jetzt die Hüfte. Das ist wirklich eine tolle Sicht von da oben. Hofer? Hofer? Hofer, wo bist denn jetzt schon wieder? Da oben. Ja, aber das ist jetzt schon verdammt hoch. Was, was machst du denn so weit oben? Ich schau mal, wie es da so ist. Ja, aber reicht jetzt nicht schon langsam? Muss es immer alles weiter, schneller und höher sein? Hofer? Hofer? Verdammte Hitten! Komm jetzt! Ich finde das jetzt echt nicht mehr witzig!